Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Bundesrat bestens für die ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Die Antworten müssen uns zu denken geben. Eine rasche BVG-Revision ist mit Corona noch dringlicher geworden. Entscheidend für die Rentensicherheit werden die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und die Entwicklung der Finanzmärkte sein. Der Druck ist hoch, den Mindestumwandlungssatz wenigstens auf 6,0% zu senken, wie dies der Bundesrat in seiner Vernehmlassungsvorlage aufzeigt. Die bundesrätliche Antwort führt uns auch vor Augen, in welch grosser Verantwortung wir stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So würde beispielsweise der Verzicht auf die Kompensation der Übergangsgeneration gemäß Antwort dazu führen, dass auf ein Einkommen des unteren Mittelstandes, das z.B. ein Jahreseinkommen in der Höhe von 60.000 Franken äh, aufführt, zu erheblichen Renteneinbußen führen würde. Selbst nach zehn Jahren würde die Renteneinbuße auf einer kleinen Rente immer noch 100 Franken pro Jahr betragen. Die Folge wären dann noch nicht bezifferbare, aber stark steigende Ergänzungsleistungsausgaben, die auch die Kantone und die Gemeinden mitzutragen hätten. Daraus wird ersichtlich, dass wir vor schwierigen Abwägungen stehen werden was wir eine Kompensationslösung direkt kosten dürfen und welches sind die Kosten, wenn wir darauf verzichten oder nur teilweise kompensieren möchten. Insgesamt bin ich deshalb mit der bundesrätlichen Antwort nur in einem Punkt nicht befriedigt. Angesichts der äh, gewaltigen Herausforderungen hätte ich gerne erfahren, dass der Bundesrat die Botschaft zur BVG-Revision nun in allnächster Zukunft auf den Tisch legt. Dies, sehr geehrter Herr Bundesrat, wäre dann auch meine eindringlichste Bitte. Das Wort wird nicht gewünscht von den hier Anwesenden. Die draußen sind, können sich nicht äußern. Herr Bundesrat, Sie haben das Wort.